Hier ist er, Eintracht Frankfurt, Bamble Gin. Gerade eingetroffen und ab sofort bei uns erhältlich. Bambletown.de, Frankfurt, Brüllheim. Vorbeikommen, abholen. Unschlagbarer Preis, jetzt sofort. Wir freuen uns. See you there, bye.